Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Mit. Mit. Mit. <lacht> und. Und. Und dem And, genau. Das bin ich. Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder so zahlreich erschienen seid, um Pottermoss zu lauschen. Tja, was ist ja, denn heute da, ist was ja was ist Quatsch beim Podcast, ne? Was ist da? Schreien? Ähm, Schreien Podcast ist ja ziemlich, die erscheinen ja nicht, die Leute, die laden unseren, unsere Folge runter. Ja, Sie sind erschienen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, aber du weißt doch ja schon, was ich meine. Ja, ja. wir haben ganz schöne Sendungsbewusstsein, als würde das Publikum <lacht> vor uns sitzen. Ja, es ist doch eigentlich jedes Mal so, dass wenn man dieses wieder erneut hört, dann ist das Publikum wieder da. So, ne? Das aber für uns. Wir sollten noch mehr aus der, aus der Perspektive der Zuhörenden, die uns in den Ohren haben und gerade in der S-Bahn sitzen, noch ja. zur Arbeit fahren. Dann ist jemand in die S-Bahn eingestiegen und ist dort erschienen mhm. und dort in der S-Bahn <lacht> zu gehört. Und andere erscheinen in ihrem Bett zu Hause, machen Pottermos an, um einzuschlafen, um abgelenkt zu sein von den eigenen Gedanken. Richtig. Und anderen erscheint der Ant im Schlafe. Und, oh, und was macht der Ant dann? Also der Ant, das, also der, der, der, du, ne? Also ja. Und was macht er dann? Er gibt ein Update, denn es ist viel oh, Zeit ja. äh, seit der letzten Pottermus-Folge ins Land gestrichen und auch schon seit der vorletzten Folge. Und wir, uns ist aufgefallen, dass wir einiges an Updates haben zu den Themen, die wir in den letzten beiden Episoden besprochen haben. Und wir beschränken uns nur auf die genau, wichtigsten. mal ich nenne das mal Follow ab. Diesmal schreibe ich die Kapitelmarken direkt mit. Uh, das ist immer laut. Und ähm, steige direkt ein in das erste Follow-up. Und zwar der Name Potamus. Wir haben noch ein bisschen recherchiert und siehe da, es ist was richtig Gutes bei rumgekommen. Was Nettes und was Schönes. Ich meine, das ist natürlich. Wir wissen nicht, ob es da wirklich schön ist, aber die Fotos auf der Webseite sahen tipptopp aus. Schaut mal in unseren Show Notes, denn es gibt einen Strand in Griechenland. Ich glaube sogar auf Kreta. Ich glaub auf Kreta, ja. KretaBeaches.com ist die Webseite. Das spricht irgendwie dafür, dass in Zentralkreta Heraklion dieser ähm, Strand Potamos äh, Malia ist. Ja. Und ähm, da musste ich wirklich knallhart recherchieren ähm, und zwar dargestellt, dass ich einfach mal bei, bei Google Potterbus eingegeben habe, weil ich die direkte URL, also ich, weil ich einfach mal unserem Podcast <lacht> checken wollte, dachte ich, ja, da kommt doch bestimmt unser mhm. Podcast ganz, ganz oben bei, bei Google. Und da fiel mir ein. Ja, aber was kam ganz, ganz oben? Es kam unser Trello, was öffentlich war <lacht> oben. Ja, also das ist das, also Trello, da sind ja unsere, ähm, Überlegungen zu unseren Themen, ne? Das Ideen. Was, ja, weißt du, ja, was? Mhm. Sag's ruhig. Genau, unsere ja. Ideen, die wir also, haben. Ach, Ideen, ja. Okay, Episoden, ja. Ja, und ähm, gut, da wollten wir ja natürlich nicht zu viel vorweggeben und äh, wenn ihr jetzt schon wisst, was wir alles in den nächsten Folgen so machen, das, das soll ja auch schon ein bisschen spannend bleiben, überraschend bleiben und so, ne? und das haben wir dafür jetzt... Ja, also alle die, die irgendwelche Suchmaschinen ähm, benutzen, die nicht ganz so häufig in Index aktualisieren, ich denke da so an Search.brave.com und duckduckdoe.com. Alles tolle Suchmaschinen, aber die sind halt nicht ganz so fix wie Google. Ähm, bei denen findet man tatsächlich auf den ersten Platz vielleicht immer noch das, äh, das Trello, aber wenn man auf den Link klickt, äh, wird man abgewiesen, weil es ein privates Trello jetzt ist. Ja, genau. Also nicht, dass wir da irgendwas verheimlichen wollen oder so, oder dass, dass wir uns dafür, dafür schämen, was wir dafür gemacht haben. Aber wir haben doch gedacht, das Mit ist ja nicht das Wesentliche. Wir haben ja. doch da eine Verschwörung am Laufen in so einem Trello. Weltherrschaft und so. Ja, gut. Und was mit einer Pizzeria ist da, glaube ich, auch. Und Kindern. Ja. <lacht> Kleine Kinder und so. <lacht> ja, gut, aber... Wir haben noch ein Follow-up, Mitch. Genau, also das war der Strand in Griechenland. Und mhm. ähm, wir haben uns ja über dieses äh, Online- äh, Spielchen unterhalten, wo man Buchstaben aneinander reiten muss, um Wörter zu bilden, mit fünf Buchstaben. Äh, dazu da hat sich auch einiges getan. Äh, einerseits ist... Äh, ja, wurde jetzt umgezogen und es gehört jetzt irgendwie der New York Times, ne? Richtig. Also der Typ war ja eh New Yorker, der das erfunden mhm. hat. Und ich glaube, der New Yorker, das ist ja so ein Magazin in den, in den USA, die haben als erstes darüber berichtet und dann ging das Ganze ja ziemlich durch die Decke und äh, die New York Times hat sich das Ganze gekrallt und äh, hat das jetzt als Produkt auf der eigenen Webseite. Aber es ist immer noch werbefrei, oder? Außer, ja, dass ja es absolut. Da ähm, ja? verdient keiner Geld mit. Es ist nur, äh, ich glaube, wenn mehrere Millionen äh, Nutzer täglich darauf zugreifen, ist es relativ aufwendig, den den Server <lacht> irgendwie ähm, groß genug zu machen. Und ich glaube, die New York Times hat da genug äh, Kohle für. Und das liegt wahrscheinlich auch nicht äh, nicht nicht nicht äh, wenig daran, dass wir das so gehypt haben hier in unserem Podcast, dass wir schon für die Richtig. eine oder andere Million gesorgt haben. Da, da sagst du was mit. Ich habe mir noch gar nicht die Statistiken, die Download-Statistiken angeschaut. Also äh, Spotify und äh, Google und Apple, die führen ja Download-Statistiken zu unserem Podcast. Und äh, ja, da sind die Bestimmtheit. neue schon beschäftigt, das noch für neue Mitarbeiter 20 wir noch nicht immer so. das Wort an Mensch, wir wollten doch nicht mal gleichzeitig reden. Wieso unterbrichst du mich? Ach, habe ich dich unterbrochen? Entschuldigung. nicht ruhig aus. Schön, dass du es selbst bemerkt hast. <lacht> Ja, das rede ich jetzt auch. Was solltest du? <lacht> <lacht> Sonst unterbreche ich dich wieder. Was nutze ich die nächste Gelegenheit, dir jetzt Wort zu fallen, beziehungsweise wir den den, den, den, den, den, Also nee, jetzt ruhig. Also ich sage nochmal ganz kurz: äh, Statistiken gibt es und ich habe sie in den letzten Wochen nicht abgerufen, also ich bin da nicht ganz so eitel. Und letztendlich ist es auch ziemlich egal, wie viele Leute uns hören. Wir würden uns aber ganz, also ich nutze das jetzt mal, die, die Möglichkeit, ähm, über Feedback freuen. Denn tatsächlich. Auch das ist ein Follow-up zum letzten Mal. Ähm, wir haben bisher nur ein einziges Feedback bekommen und das kam nicht aus Deutschland, sondern aus Finnland. Könnte das vielleicht an den zuhörer äh, liegen? Also korreliert das vielleicht? Also ich Zuhörer, wenig Kommentare? <lacht> ich glaube, wir haben 20 bis 30 Zuhörerinnen aus, ähm, aus Deutschland und äh, die kommentieren nicht und äh, wissen gar nicht, dass man uns kommentieren kann. Das, ist, das sieht man ja, bei Spotify geht es ja zum Beispiel nicht. Und ähm, und der eine, der uns kommentiert hat, ist halt ein Podcast-Producer, äh, mit dem ich über LinkedIn gesprochen habe. Also gar nicht direkt auf unserer Plattform, und okay. ne? nicht auf unserem Podcast. Denn da, wo man uns kommentieren kann, das ist Google Podcasts, Apple Podcasts und natürlich auf unserer eigenen äh, äh, Blog-Seite äh, von Podigy. Potomac.podigy.io. Also, IO. Genau. Man kann bestimmt auch solche Kommentare kaufen bei Amazon oder so, ne? Ja, mhm. sicher, sicher. Wollen wir nicht. Nein, nein, nein, nein. wir wollen. Äh, die nee, waren wir wollen Fake. Fake. Reviews. Ja. Leute, schreibt uns was Nettes. Genau. Aber es gibt noch ein drittes Wördel, das ist das deutsche Wördel und ja. da möglicherweise weil Wordle jetzt ein geschütztes äh, ähm, geschützter Name von der New York Times ist, heißt das deutsche nicht mehr Wordle, sondern 6 mal 5.com. Also ja. als Ziffern, ne? 6 mal 5.com. Ja, Alles in den nicht und es könnte. gibt noch, also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, die wir noch gar nicht gefunden haben. Aber ich denke, viele steigen auf den springen auf den Wagen jetzt auf und äh, zumindest ein etwas wahnwitziges, wahnwitziges Projekt <lacht> <lacht> nennt sich Quordel mit äh, q -U am Anfang, weil äh, das auf, äh, ja, auf dieses Quattro anspricht, ne? So, so eine äh, ja, Verschleifung ja. von von von Quattro und Wördel. Ne? Also wie heißt, soll das denn gehen? Gar nicht. Also das macht doch keinen Spaß, finde ich. Also das ist Arbeit, ne? Das, das, das, das äh, stresst einfach mal auch. Das ist dann kein Spaß mehr. Also kein Zeitvertreib. Also man muss eigentlich an vier Wördels gleichzeitig arbeiten. Man hat dafür eine mhm. neun Versuche Zeit. Und, Und auf der Tastatur gibt es immer so Ecken, also so Viertel, die anzeigen, genau. welchen der vier Quördel da jetzt was, was passt. Pizza fertig? Nee, Pizza hatte ich schon. Das ist jetzt die Waschmaschine. So. Ich habe mir nämlich ein neues Seitenschläferkissen bei Aldi gestern gekauft. Nein. Also donnerstags gab es das Seitenschläferkissen bei Aldi. Wenn ihr diesen Podcast am Montag hört, am Rosenmontag, könnte es sein, dass es die immer noch gibt. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich habe es erstmal in die Waschmaschine gehauen und kann es also nicht empfehlen. Kannst du das eben mal kurz in den hier, hier Tracking vermerken? Neues Thema, Seitenschläferkissen Aldi? Weil All die Seiten. Siehst du denn überhaupt, dass ich diese äh, Footnotes schreibe? Nein, aber wir könnten doch, weil wir Google optimieren wollten, wenn wir jetzt Seitenschläferkissen Aldi ganz oft in unsere Shownotes schreiben, dann sind ja alle Leute, die äh, Seitenschläferkissen bei Aldi kaufen wollen, auf einmal bei uns im Podcast. Du bist ja ein richtiger... Dann hat das Review vom Seitenkäferkissen von Andy, also Andi, von Aldi, von Andy, Andi Und so und jetzt. ja, yeah, natürlich, natürlich. Ja, ja, Du bist ein richtiger ähm, SEO-Experte, ne? Ja, ja. Also Search äh, Engine Optimizer. Das war mal früher im Beruf vor 20 ja, ich Jahren. Das erfunden. Mhm. Ich glaube auch. Du lachst noch? Jetzt, ja. jetzt, jetzt kommt ein Review. Jetzt kommt was? Ein Review. Das ist ein Ach so, das ist ein Schläferkistens. Ich müsste es kurz aus der Waschmaschine holen, um es reviewen zu können. <lacht> Ach so, so, muss ich einfach drauflegen, oder was? Ja. Das sieht doch keiner. Ja. Tu mir einfach mal so. Ich glaube, das brauchen wir als Follow-up für das nächste Mal. Ähm, jetzt sage ich nur, es ist ziemlich fest. Es ist viel fester als mein altes, was ich bei Otto gekauft habe. Ähm, vor, naja, wann habe ich damit angefangen? Vor vier Jahren. Ich <lacht> mit dem Schlafen, da habe ich vier Jahren angefangen. Ich bin ja noch nicht ganz so alt. Hm. Und, äh, ähm, und ich habe zwei Bezüge gekauft, die es natürlich auch gab. Und ich war tatsächlich so zwei Minuten vor 8 Uhr äh, beim Aldi. Und da war richtig Schlange. Ne? So wie das bei jedem Donnerstag äh, in Ehrenfeld ist. Wegen dessen, ähm, ja. so da gibt es Ja. Da gibt es Kissen und, äh, und sonstige Sachen. Bezüge und tralala. Also hm. Das ganze ich sollte man ja, ja. diese Woche. Betzfeuch Bei Aldi. Aldi übrigens. Ne? Also, unbezahlte Werbung, das muss man immer dazu sagen. Unbezahlte Werbung, weil ähm, Aldi kennt uns nicht, aber wir kennen Aldi. Ja, aber wir, wir machen jetzt auch keine Werbung für Aldi, wir machen eine Rezension. Nein, nein, eine Rezension, natürlich. Ja, wir wir, wir, äh, ja. wir würden es auch, auch vergleichen mit anderen Seitenschläferkissen, wie das von Otto, was ich habe. Äh, das ist wirklich ein bisschen, naja, ein bisschen dünner. Und ähm, Aber so Seitenschläferkissen haben ja folgende Eigenschaft, sie sind, äh, Moment, 20 cm breit und 1,45 45 Meter lang. Mhm. Das ist so die Norm eines Seitenschläferkissens. Frag mich nicht warum, ist so. Also muss ja nicht so, so groß sein wie der Mensch, weil der Kopf braucht das Seitenschläferkissen vielleicht nicht. Man mhm. legt sich ja, ich weiß nicht, hast du schon mal ein Seitenschläferkissen benutzt? Ich, ich habe eventuell schon mal ein Kopfkisten als Seitenschläferkisten unfreiwillig benutzt, weil ich ein bisschen äh, nachts so rumgestrampelt habe oder so. Gestrampelt? gestrampelt. Ich dachte, du hast eins umarmt, weil du so alleine warst. Ja. Eine Bettwurst. Früher hieß das doch Bettwurst, oder? Ja, ja. Letztendlich ist ein Seitenschläferkisten eine Bettwurst. Also ich ich habe hier so eine Bettwurst gerade noch in meinem Bett, die von Otto. Ja, ich glaube, du erwähntest das bereits. War das Neckarmann oder Quelle? Nein, in Neckermann gibt es gar nicht mehr. Ach, und Quelle auch nicht. Nein, das muss das otto und, und es ist Otto. Und jetzt muss ich mal tatsächlich eine Lanze für Otto äh, brechen. Das ist der einzige <lacht> Versand, der, der seinen Mitarbeitern ordentliche Tariflöhne zahlt. Ach. Ja, ja, das hat, äh, sie sind, äh, wenn auch von Verdi, immer wieder hervorgerufen, wenn äh, gegen Amazon gehetzt wird. Hm. Also ich könnte mir vorstellen, dass Otto, aber, also oder dass ich jetzt großartig eben Otto, ne, also mich da jetzt äh, schau gemacht habe, dass Otto vielleicht so das, Trigema der deutschen, des deutschen Versandhandels ist. Ja, so ein bisschen. Wobei, die müssen auch mit der Zeit gehen. Letztendlich ist Otto, haben auch, wie Amazon, ihren eigenen Store, aber sind eigentlich ein riesen Market Store, Marketplace, wo andere Versender dann deren Infrastruktur nutzen. Und deren berühmteste Infrastruktur sind ja diese hermes die durch Deutschland fahren. Die kommen ja eigentlich auch von Otto. Die werden aber auch von anderen äh, Firmen benutzt. Ach echt, also Hermes ist ursprünglich ein Otto-Produkt. Genau. Aha, der der Hermes-Versand ist eigentlich äh, Otto, ja. Oi. Ja, was ja, was ja, ja, ja. Guck's mal, ne? Ja, Leute, man kann bei Potter muss noch was lernen. Und dank Ant. Genau. Gut, also das vergessen beim nächsten Mal gibt's dann das äh, in zwei Wochen, wenn du zwei Wochen dann gut Spanchen hast. Dann, äh, ne? dann kann man doch wirklich, führst du so ein bisschen Tagebuch, ne? Biometrische Daten werden dann auch noch getrackt und so. Mhm. Ich habe ja oh, so so Ich bin ja veräppelt, ne? Also mit meinen Produkten wird das schon irgendwie gehen. Ja. Leg ich okay. das da drauf und dann messen die das. Ja, cool. Ja, ähm, das ist schön, dass wir doch kaum die Sendung angefangen haben und schon sowas vom, <lacht> vom Sendelaufplan abgewichen sind, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie wir wieder zurückkommen sollen. Wir hatten so schön überall ja, für mich ist alles nach Plan mit. Also ich denke, unser Podcast geht eine Stunde. Und zwar jedes Mal exakt eine Stunde. Ja. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch hin, so, das, so hinzuschneiden, dass nach einer Stunde exakt ja. ähm, hier das Outro anfängt zu laufen. Ja. Schon während der Aufnahme, aktuell. Und ja, dass wir wissen, ein bisschen aus, der, aus dem Nähkästchen plaudern, wird ja alles immer hinterher und vorher dran ja, und geblendet ja, und so. Das ist, gut, ja. ist eine Menge Arbeit, Leute. Ich bin neben Freitag auf und ich schwitze, dass die tatsächlich am Sonntag fertig ist die, die Folge. Ja, ich muss Weil auch Sonntag habe ich Besuch und ich kann gar nicht am Podcast arbeiten. Das muss ich alles morgen machen. Mhm. Und der Michi äh, ja, hat jetzt schon das schlechte, du was, was du installiert hast. hast, ja, das hast du äh, gut. Ja, das ist, den ist, den. das ist das ist das ist äh, Sinn und der Übung und ich denke mir, die erste Viertelstunde wird Rumparlaward und dann kommt das Thema. Gut, wie viel haben wir noch zum Rumparlaward? Es sind jetzt genau 15 Minuten 19 äh, gerade vorbei. Wir sind oh, jetzt gerade im Bereich und ich fange an, die Footnotes zu tippen. Das erste Thema. Das war der Jingle. Mhm. Schön. Ja, kommt jetzt wirklich das erste Thema? Ja. Gut, ich fange mal an. Ähm, wir haben ja so ein bisschen gerade über die Follow-Ups und die, ähm, die, die, die Updates gesprochen und eins haben wir noch nicht erwähnt. Vielleicht ist euch aufgefallen. In der letzten Sendung haben wir ganz schön Mist erzählt. Wirklich, also Lügenpresse wurden wir schon geschimpft. Wir haben das natürlich aus den Reviews gelöscht, aber kurze Zeit war das da zu sehen. Und mhm. äh, zu, zu Recht auch. Ne? Denn Fake News wurden verbreitet. Oder Fake Olds. <lacht> mhm. Ganz gegen Ende der Sendung haben wir gesprochen über Bücher. Bücher von irischen Autoren. Bücher eines irischen Autors. Oh ja. ja. Und ich habe aus dem Brustton der Überzeugung diesen, <lacht> diesen meinen verehrten Autor immer also immer wieder Flan O'Brennigan genannt. Flan O'Brennigan, super, ein tolles Buch von Flan O'Brennigan, der rückte Polizist, Flan O'Brennigan, zwei Vögel beim Schwimmen, müsst ihr alle lesen, ne? Flan O'Brennigan, geil, Flan O'Brennigan. So. Ich habe dir sogar das das Buch in die Kamera gezeigt. <lacht> ja, aber das äh, war wahrscheinlich von der also ich war, war so Und Buch. ich habe es auch nicht bemerkt. Und Flan O'Brennigan... Heißt aber gar nicht <lacht> Flann O'Brennan. Flan Lieber Scholli. Ja, also nee, so heißt er auch nicht. der heißt Flann O'Brien. Also eigentlich heißt er auch nicht Flann O'Brien. Das ist ein Pseudonym, aber der, egal jetzt. Also der hat die Bücher unter Flann O'Brien Flan veröffentlicht. So und das ist natürlich Fake News. So gut. Äh, dass es Faktenchecks gibt. Mhm. Ja. In diesem Fall mussten wir jetzt gerade, wie ihr gerade seht, den Faktencheck selber durchführen. Ja, weil, ihr gestellt, weil ihr es nicht gemacht habt. Weil ihr es nicht gemacht habt. Flan O'Brien ist eigentlich Flan O'Brien. Und damit haben wir das richtig gestellt. So. Damit sei das mal richtig gestellt. Und das verstecken wir nicht irgendwie auf der dritten oder vierten oder fünften Seite unseres Podcasts oder eine Stunde nachdem ihr eingeschlafen seid. Mhm. Sondern wir machen das äh, direkt am Anfang unseres Themas. Das haben wir jetzt aber auch letztes Mal, also das habe ich jetzt nur gemacht, um zu gucken, ob es jemand auffällt. Weil Flan mhm. O'Brien ist ja so ein... Doch durchaus bekannter Mainstream-Autor, dass das eigentlich äh, jetzt jedem Hörer eigentlich hätte. Also deswegen kam auch diese äh, wäschekörbeweise Protestbriefe. <lacht> <Weil> unsere Hörer <lacht> wissen noch nicht, wie man E-Mail schreibt, sie schreibt Briefe. Ja, und warum eigentlich? Ja, vielleicht habe ich mich auch einfach Postkarten, <lacht> <lacht> Genau. Und jetzt nehmen wir mal das Körbchen und Wuschel mal ein bisschen in die Körbchen. <lacht> und dann gucken oh, wir, wer heute mit Die wwf mit der, mit der Mareike und die, wie heißt man, der Roboter vom WWF-Club? Bruno. Äh, Bruno? Bruno, ich glaube Bruno, ja. Ja, gut. Und glaub, dann gab es natürlich noch den. Ähm, äh, Frank. Frank. Der Frank, Frank, Frank, genau. Ja, und zweimal Jürgen. Und den Jürgen. Erst den Jürgen von der Lippe mhm. und später der Jürgen Triebel. Genau. Und danach? Das war unsere Kindheit mit ne? ja. hallo Spencer. Aber ja, über diese so. wollten wir mal ein, <lacht> eine eigene Sendung machen. Jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Ja, also wir wollten über Fake, nein nicht über Fake News reden, wir wollten ein bisschen nee, über, über ähm, das Thema Faktencheck reden, weil wir gedacht haben, es, es ist doch überall omnipräsent in den, in den letzten Jahren äh, und man kommt eigentlich gar nicht mehr drum herum und man kann eigentlich auch gar nicht mehr ohne, leider. Aber eigentlich ist es auch gut, dass es sie <lacht> gibt, die vielen Faktenchecker mhm. und FaktencheckerInnen. Und ich glaube, landläufig ist dieses, ja, sehe also jetzt aber nicht Profis, nicht Journalisten, dem, dem Publikum ist dieser Begriff Faktencheck doch vor, ja, ich weiß nicht, vielleicht so zehn Jahren oder so, ähm, mhm. vielleicht auch gefühlt, vielleicht auch ein bisschen mehr oder so, aber seitdem, ähm, ich denke, es ist durch die Sendung Hart aber Fair äh, im ersten Modret von, von Frank Plasberg populär geworden, denke ich mal, ne? Kann sein, ich habe es nicht oft gesehen und äh, ich kann mit diesem Mann auch nicht viel anfangen. Ja, wir wollen jetzt auch nicht, äh, klar, das ist polarisiert ein bisschen, das kann ich schon nachvollziehen, aber äh, in dieser Sendung, ich glaube, wir brauchen nicht über die Inhalte dieser dieser nee. die Talkshow reden, äh, oder no. das Konzept, es ist halt so, dass äh, es immer mal wieder diese, ja, diese, diese Phrase kommt, lesen Sie morgen im Faktencheck. Wenn Sie die die die Studiogäste nicht mehr weiterkommen, ah, ja. mhm. beziehungsweise Statistiken. Der eine eine Statistik aus seiner Jacketttasche und der andere nimmt die nächste Statistik zu dem gleichen Thema aus seiner Hosentasche und beide Statistiken stimmen irgendwie nicht überein. Dann sagt Frank Lasbeck und dazu lesen Sie morgen bitte den Faktencheck vormittags oder frühmittags. Äh, ist das jetzt auf der, der Faktencheck äh, von ihm selbst, also von der Sendung oder ist er von der ARD? Äh, es ist von der WDR. Äh, na, also das ist also quasi äh, der äh, Regionalsender, der die noch produziert, aber die, mm -hmm. der, ich glaube, es ist seine eigene Produktionsfirma. Aber äh, es ist, glaube ich, auf der WDR-Seite, äh, da, da findet man den Frank Flasberg beziehungsweise ich schau mal gerade, wo ich ihn habe. Denn wir wollten ein paar Faktenchecks durchaus mal durchgehen. Also ähm, wir, genau, wir haben, wir, haben wir eine schöne Liste. Ganz hart, aber fair. Klar, Faktencheck. Schau mal, weil es gibt ja auch den tatsächlichen ARD-Faktenfinder. Ja, ja, das ist wieder was anderes. Von der Tagesschau. Ne? Mhm. Genau, ich wollte eigentlich nur mit dem hart aber Fair-Faktencheck äh, einsteigen, weil das doch etwas ist, womit jeder was anfangen kann. Da fragt man sich, es gibt diesen Faktencheck, was ist das eigentlich, Faktencheck? Also, mhm. wie der Name schon sagt, es wird überprüft auf eine, auf eine Behauptung, die in einem um journalistischen Produkt einer, getätigt wurde. Oder vielleicht auch nicht unbedingt in einem journalistischen Produkt, sondern in einem Social-Media-Produkt. Also Produkt, ja, Kanal, ne? sagen wir mal lieber. Äh, ja. ob, es bei diesem, ob es sich bei dieser Aussage um Fakt oder Fiktion handelt. Oder gar um Fake News. Da sind wir mal wieder bei einem... Fake Was news. Das ist ja auch ja. ein Begriff, den wir in den letzten Jahren sehr oft gehört haben. Genau. Und äh, wenn ich an Fake News denke, denke ich sofort an Donald Trump. Ja, genau an Donald Trump bzw. an äh, an Fox News oder ans äh, CNN, denen mhm. Trump unterstellt hat: You are Fake News. Genau. Und womit er nämlich äh, gerade mit diesem Satz ein gutes Beispiel für Fake News verbreitet hat. Nämlich die <lacht> äh, falsche Aussage darüber, dass diese äh, Recherchierenden und ähm, ja, wahrscheinlich doch überwiegend die äh, die Wahrheit berichtenden Medien ähm, vom Grund aus eigentlich nur lügen. Und zwar, das ist die Definition von Fake News, wirklich lügen, also beabsichtigt mit dem... Ach so, also nicht sowas wie, wie wir vielleicht letzte Woche mit diesem ähm, Autor gemacht haben, äh, so vielleicht einfach versprochen und deswegen was Unwahres in die Welt geposaunt haben. Genau, das wäre dem, bei Definition Definition keine Fake News, weil wir es ja nicht wissentlich gemacht haben, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Also hinter Fake News, in der Verbreitung von Fake News steht, steht schon die böse Absicht. Ah, ja. Also das ist so diese journalistische Definition von Fake News. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht zum Thema Faktencheck äh, anhand einer, äh, eines, eines Artikels äh, mhm. zu finden in einer Anthologie Fake News Framing Fact Checking Nachrichten im digitalen okay. Zeitalter. Ein, äh, Wer hat den Artikel geschrieben? Der Artikel heißt Fact Checking und Verifikation, neue Formen des Faktenprüfens im Nachrichtenjournalismus. Der ist von äh, Jenny Stern. Und dann ist Stern, äh, eine Journalistin, die äh, eine Zeit lang bei äh, BR 24 äh, gearbeitet hat und da das, Ein ist der, das, ist das, das das digitale Angebot des Bayerischen Rundfunks. Ah ja. Und dort gibt es halt den Faktenfuchs. Genau, den kenne ich auch. Ja, der äh, ist äh, auch in letzter Zeit sehr bekannt geworden, finde ich. Den, äh, den merke ich, äh, krieg, äh, also fliegt häufiger an mir vorbei. Also mit der ganzen Pandemie und äh, und so. Das sind auch sehr aktiv. Ja. Also so gut wie alle Landessender haben ihre Fakten-Check-Redaktionen für mhm. den Online-Auftritt. Und ähm, ja, Jenny Stern erklärt so ein bisschen natürlich, ne, wie ich gerade gesagt habe, was so diese verschiedenen Begriff, Begrifflichkeiten ausmacht. Die äh, sind auch noch von ähm, Fact-Checking und äh, Verifikation, also das, was zum äh, eigentlich zum Handwerk der Journalisten der jeher gehört. Man sollte, bevor man <lacht> etwas an die Öffentlichkeit weitergibt, verifizieren. Mhm. Also quasi aus verschiedenen Quellen, ähm, mindestens zwei Quellen miteinander, abgleichen, äh, ob das, was äh, dort dann auch behauptet wird, wirklich der Wahrheit entspricht und sozusagen gesendet oder getippt und veröffentlicht werden kann. Also die Ver Verifikation sollte im Idealfall vor dem Fact-Checking stattfinden. Mhm. Und das Fact-Checking ja. findet dann interessanterweise unterschiedlicher Art, entweder wie bei Frank Blasberg in also die, die eigene Redaktion überprüft das, was in der eigenen Sendung äh, kommuniziert wurde, auf Das ist Part. ja schon spannend, ne? Weil man da ähm, ja, von, davon ausgeht, also eigentlich hätte man ja vor ein paar vor zehn Jahren noch gesagt: äh, Wir machen eine eigene Sendung, wir laden Experten ein, wir sind so von uns überzeugt, alles, was wir sagen, stimmt. Ja, oder wir überlassen es dem, dem Publikum, äh, wenn es daran Zweifel hat, äh, eigene Recher Recherchen anzustellen. Ja, wobei das, das, das kommt seit äh, Social Media gar nicht mehr so gut, glaube ich. Also, weil das die Empörungswelle, die dann äh, immer wieder hervorgerufen wird durch sowas, glaube ich, äh, ja, keine Ahnung, eigentlich unangebracht ist, weil. Weil Menschen, klar, machen Fehler und wenn Menschen auf ihre eigenen Fehler hinweisen, ist es natürlich sinnvoller, als wenn, wenn irgendwer im Internet sich beschwert, dass der Plasberg wieder Scheiße geredet hat. Ja, vielleicht geht es auch darum, dem, dem Shitstorm vorzubeugen und genau. einfach mit äh, den eigenen Waffen sozusagen schon mal. Das meine ich ja mit dieser Empörungswelle. Also die Menschen, die auf Social Media unterwegs sind, die lieben es ja auch, sich zu empören. Um das und da nehme ich mich können, gar nicht ja. aus, weil das macht ja auch unheimlich Spaß, sich mal äh, in, sich irgendwas vorzuknöpfen und dann mal seine Meinung in, in den Äther zu blasen. Ja, mal gucken, was man damit auslöst. Mhm, genau. Ja, und genau, weil wir gerade beim Thema Social Media sind, das ist natürlich äh, zum Beispiel der Faktenfuchs. Äh, in diesem Artikel geht es auch darum, woher bekommt eigentlich der Faktenfuchs die, die Themen, den Input, also das, worum, mhm. äh, worüber eigentlich berichtet wird, was korrigiert wird. Also da geht es ja nicht wie bei, wie bei Frank Plasberg darum, dass die eigenen getätigten Aussagen äh, nochmal nachträglich verifiziert werden, sondern es werden alle möglichen Quellen, alle möglichen Behauptungen aus den Social Media Kanälen, aus verschiedenen anderen Publikationen, aus internationaler Presse, alles was so durch, die, ja, durch den ETA, durch die äh, Social Media Kanäle geistert, äh, auf den Prüfstand genommen und korrigiert. Und dazu werden verschiedene Mittel, verschiedene Tools angewandt. Zum Beispiel ähm, Bilder ist natürlich ein ganz großes Thema. Jetzt gerade, wir haben leider dieses aktuelle ja. Thema wieder Krieg, Kriegsberichterstattung. Ähm, aus diesen ja. ähm, Kriegsgebieten, ähm, wo man ja, wie, wie, wie das alte Sprichwort äh, besagt, im Krieg äh, ist das erste Opfer die Wahrheit. Und das mhm. sieht man immer wieder sehr ähm, ja, schön, im, in Anführungsstrichen, daran, wie Kriegsbilder ja zu Propagandazwecken aufbereitet werden, hergestellt werden, verbreitet werden, manipuliert werden und oder halt auch einfach ja von verschiedenen wie auch immer gearteten aus, aus irgendwie gearteten Interessen äh, ja für etwas ausgegeben werden, was sie irgendwie nicht sind. Es gibt verschiedene Beispiele aus der Geschichte, aber ähm, ich wollte eigentlich auf die Tools eingehen. Es gibt zum Beispiel diese Bilder Zurückverfolgung. Mhm. Davon schon mal was gehört? Ja, ich habe da schon mal was von gehört und ich habe sowas auch schon mal genutzt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, äh, wann und zu welchem Zweck, aber es, ähm, es ist schon erstaunlich, wie gut das funktioniert, dass man also eins, eine Rückverfolgung, die ich kenne, die ist von Google und ja. da kann man tatsächlich äh, ein Bild hochladen und Google sagt hier, wo das Bild schon mal verwendet wurde. Ja, und das ist doch eigentlich eine sehr einfache und effektive Methode, um genau das herauszufinden, wenn jemand äh, behauptet, dieses ist ein aktuelles Bild aus dem Krieg, hast du nicht gesehen, oder dem Kriegsschauplatz 2022, äh, 21 so und so. Und es ist in Wirklichkeit ein Bild, was schon vor zehn Jahren irgendwo aufgetaucht ist, in einem ganz anderen Kontext. Ja. Und auch, gut, wir, wir könnten jetzt die ganze Pandemie, die äh, der letzten zwei Jahre aufrollen und zahlreiche Beispiele für verschiedene ja, Fake News und Irreführungen und äh, Social Media Statistiken geschönt, gefälscht, wie auch immer, ähm, die es alles ja, die eines Faktenchecks bedürfen und äh, auch ja, glücklicherweise auch von vielen seriösen Anbietern äh, oder Journalisten, Rechercheinstituten oder äh, Faktencheckern äh, korrigiert worden sind. Nur, das ist auch etwas, was. das ist so ein bisschen ja, das Paradoxe an der Sache, das Dilemma, in dem sich diese Faktenchecker*innen befinden. Äh, ja, was macht man eigentlich? Ne? In dem Moment, wo man so eine Nachricht hat, die ja. eigentlich eine Lüge ist, die verbreitet wird durch verschiedene quer- und leer- und hasse-nicht-gesehen-DenkerInnen, oder DenkerInnen, Entschuldigung, mhm. ja, dann wird sie korrigiert. Und natürlich hofft man, dass viele diese, diese Korrektur dann lesen, oder von ihr mitbekommen, damit ähm, das Ganze richtig gestellt wird. Allerdings wird dadurch auch wieder diese Lüge weiter weiterverbreitet, beziehungsweise diese Nachricht, auf diese Nachricht vielleicht erst äh, ja, aufmerksam gemacht. Mhm. Das ist natürlich so ein Abwägen, ne? so etwas lieber totschweigen, aber ich glaube, da, wo die Faktenchecker einsetzen oder ansetzen und, und, und ja, wirklich einsetzen, das ist so ein Zeitpunkt, wo man wirklich sagt, ja, man muss Schlimmeres verhindern, man muss die Leute wachrütteln. Und deswegen ist es wahrscheinlich. Äh, Gerechtfertigt, dass das dann noch äh, ja, wieder im Umlauf bleibt. Ja, oder? richtig. Aber das mit diesen Lügen weiterverbreiten, das ist ja nochmal ein interessanter Punkt. Ne? Also, da habe ich heute nochmal äh, so, so ein Beispiel ähm, gehört. Ähm, das war, glaube ich, ein Podcast vom Stern. Ähm, heute wichtig oder so heißt der. Äh, da ging es auch darum, dass ein Foto, äh, auf den irgendwie äh, jemand. Bundesbeamter im Gullideckel zu sehen ist, der auf äh, Knöchelhöhe Querdenker impft. Ein, ein Gullideckel, der, ach so. <lacht> ja, ja, ja, doch, doch, doch, jetzt geht's. Und das ist gar keine Fake-Geschichte, die in Social <lacht> Media rumgeht, sondern, dass dieser Fake ist wiederum ein Fake. Also, das gab es nie, mhm. dass, dass irgendwelche Querdenker sich diese Geschichte erzählt haben, sondern irgendwer hat dieses Bild, montiert, um halt den Querdenkern mal ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, was, was sie für ein Zeug da eigentlich verbreiten. Ja, das ist auch, wenn auf einmal Satire, nicht mehr als Satire wahrgenommen wird, sondern für wahre Münze, das erinnert mich an das an das Impfgegnergedicht, was angeblich von Tucholsky stammte. Ja, genau. Und im Twitter-Kanal äh, der, der Partei, glaube ich, oder? Ja, yeah, ja, das war die, äh, die Partei, ja. Ja, also äh, in Verknüpfung mit der Satirezeit Titanic, mhm. wo vor einigen Jahren schon mal ein ähnliches <lacht> Gedicht, also ich mein, man, man ist in diesem weiterverbreiten Rausch, ne, dem Ganzen auf dem Leim gegangen und gesagt, hier schaut, da steht es doch schwarz auf weiß, Tucholsky hat schon 1920 ein Gedicht über äh, äh, Impfgegner geschrieben, ne? Mhm. <lacht> so, also so. Ja, ja. Yeah. Yeah. also man ist auf, auf keiner Seite, egal wie man zur aktuellen Politik steht, gefeiert vor Fake News. Denn äh, man verbreitet immer das, was einem selbst gefällt. Also ein schönes Beispiel war, wenn du äh, wenn du Fan bist von Werder Bremen und irgendwer bringt die Fake News, Werder Bremen hat gewonnen, dann bist du gewillt, <lacht> das zu glauben. Ja. Ne? Du, weil du erwartest ja. das, du willst das. Ja, und Wenn du dann, einmal da drin bist und das wirklich willst, dass das richtig ist, dann nimmst du das für bare Münze, denn alles andere ist dann Fake News, die sagen, das stimmt nicht. Und dann hat man wahrscheinlich auch schon den Teilen-Button äh, mehrfach in verschiedenen äh, Kanälen geklickt. Und beides ja, das ist ja auch ist einfach sehr einfach, ne, das weiterzuverbreiten. Ja. Und wie du gerade schon gesagt hast, und es ist genau dasselbe mit der, Entschuldigung, die äh, Pandemie, wie oft habe ich äh, irgendwelche Statistiken bekommen? Die auch, oder irgendwelche Bilder, oder irgendwelche, ähm, ja, von Grammatikfehlern nur so strotzenden, ähm, zusammengeschusterten Bildchen und, und Textchen, wo eigentlich auf den, auf den ersten Blick klar ist, das kann nicht von irgendeinem seriösen Institut verbreitet worden sein. Das sind keine Statistiken, das ist Fake News. <lacht> so, trotzdem ja, ja. werden sie weiterverbreitet und man ist, äh, man möchte so gerne, und das habe ich auch manchmal gemacht, ne, den, den Leuten einen Link von, wir kommen gleich doch mal darauf, verschiedenen mhm. äh, Faktencheckern. Äh, Websites zu schicken, wo das Ganze schon, weil es ein Hoax ist, oh, noch ein anderer Begriff in diesem oh, Zusammenhang, ja. ein Hoax, äh, der schon seit Jahren im Umlauf ist. Da gibt es, also ich meine, jetzt wieder ein anderes Thema, da gibt es doch immer diese Dinge von, was weiß ich, äh, irgendwelche Gifte, Gift im Hundekühl, na, äh, äh, wie heißt es, im, im Hundefutter auf Spielplätzen ausgelegt und so. Natürlich, manches davon ist, äh, ist natürlich bei der Polizei bekannt. So, da kann man auch nicht mal unterscheiden, was ist da jetzt so ein Beispiel, ein Hoax, den irgendeiner sich einfach nur ausgedacht hat, umgedacht, ich mache jetzt immer so einen Kettenbrief, so einen Digitalen, hieß das ja früher, mm -hmm. und komme einfach, sitze einfach und gucke, wie sich meiner da verbreitet und freue mich daran. Ich mich daran, was, dass ich, der sonst nichts irgendwie äh, das, äh, ja, bewegen kann, zumindest so etwas mal äh, unter verschiedenen hunderttausend Leuten verbreiten kann. Bis irgendwann mal ja. Mimikama. Wie, wie, wie heißen sie? <lacht> Mimikama, aus, äh, Mimikama aus Österreich. ne? Ja, AT. Genau, Also äh, wir, genau, wir können jetzt einfach mal so ein paar Beispiele nennen, ein paar Websites, äh, die genau. wir ja, empfehlen können im Sinne von Fakten checken. Leute, genau, wir, wir, bevor also die ganzen, -Charakter, oder wir haben so ein bisschen Service-Charakter. Ja. Wenn ihr irgendetwas bekommt, weitergeleitet, eine WhatsApp-Nachricht, eine Statistik, ein irgendetwas, ein Aufruf, ein Pamphlet, von dem wir euch jetzt vielleicht nicht in der nächsten Sekunde diesen Reflex einfach mal widerstehen, direkt mhm. mal weiter zu klicken, weil es irgendwie lustig ist oder schön ist oder, oder einfach nur ähm, skandalös vielleicht, sondern vielleicht mhm. dieser eine Sekunde mal dringen, ach, vielleicht gucke ich doch mal, ob es das nicht schon irgendwo gibt und vielleicht jemand schon äh, äh, ja, das schon entkräftet hat. Und das geht eigentlich ziemlich einfach. Gerade bei diesem. Es geht wirklich sehr, sehr einfach. Bevor wir zu den ganzen Packencheckern kommen, würde ich nochmal ganz kurz, weil du gerade Hoax gesagt hast, dann klingelt es sofort in meinem Kopf. Es gibt nämlich schon einen sehr, sehr alten Podcast, der nennt sich Hoaxilla. Der, oh. skeptische, der skeptische Podcast, den findet ihr auf Hoaxilla.com. Das ist das Ehepaar Waschgau aus Hamburg, die, die, ja, die es zu ihrer Passion gemacht haben, ähm, über jeden x-beliebigen Hoax, den es in dieser Welt gibt, eine Podcast-Folge zu machen. Und, das, ähm, das ist ja ein äh, glorreiches Unterfangen. Also, ne, da muss ich das die, ist so es tatsächlich. Reinfahren. Die gibt es seit 2010, also seit dem 18. Mai 2010. So steht es in der Wikipedia geschrieben, beziehungsweise auf äh, search.brave.com. Ähm, und die produzieren heute noch. Und die waren sogar zwischendurch, hatten sie sogar hoaxilla TV. Ich glaube in Kooperation pro Sieben. Aber das könnte auch wieder Fake News sein. Mhm. Da bin ich wieder äh, ein bisschen unsicher. Also Hoax ähm, ist ja auch äh, von der Definition her eher in die Richtung Fake News zu stellen. Ne? Also da steckt schon die böse Absicht dahinter, Leute hinter äh, das Licht zu führen. Ne? Also wirklich eine Falschmeldung. Das sind richtig, richtig harte Falschmeldungen. Das sind meist so, so, so Geschichten, die man sich erzählt. Ne? Ja, so, ja so, so. die Spinne in ne? der yucca oder sowas. Genau, sowas. Okay, also, das, nee, das ist mir das, aber das, das ist Urban Legends, ne? Urban Legends <lacht> und Hoax sind, glaube ich, das Gleiche. Das kannst ah, du okay. gleichsetzen, glaube ich. Ja, ja, gut, ja, ja. Das, ich, Leute, das liest ihr morgen äh, Mittag eben in unserem Faktencheck. Genau. Und äh, die haben so viel gemacht, dass auf der Webseite sind die ganzen Episoden nach Jahrgang äh, sortiert. Also ich weiß gar nicht, was die letzte hochgezählte Episode von denen war. Ah, hier, Hoxhilla 291. Wir mhm. haben jetzt am 30. Januar zum Thema Umu Umua. Wie, ah, warte, das ist dieses äh, Gesundheitsprodukt, was äh, dir die Abwehrkräfte hüten äh, soll, oder? Das Objekt äh, flog in nur 24 <lacht> Millionen Kilometer an der Erde vorbei. <lacht> Ich glaube, ich warte um Kalua ab. Ja, ja, ja, ja, ja. Es Aber das ist auch ein Box. Nee, nee, es war ein Asteroid und kein Raumschiff. Ja, ja Raumschiffe, so dieses ganze ja, Aliens-Heuß, ne? Aliens im äh, Area 51. Genau, sind total alte Geschichten letztendlich. Wir, wir zählen uns schon lange irgendwelche Verschwörungsgeschichten bzw. Hoaxes. Ja, man ist ja auch affin dafür. Also das ist doch etwas, also diese ganzen Mystery-Geschichten, der Mensch der will doch einfach so etwas auch. Wir sind dafür ausgerichtet, wir sind da, äh, so gepolt. Das ist natürlich etwas, was interessanter ist als die ähm, ja, rationale Realität. Wir wollen doch auch das. Ich meine, Leute, es gibt Kirche. Oder? Das, das ist doch ein anderes schönes Thema. Das aber ist doch der, das der älteste der Welt. Fiktion, ne? Fiktion und Fernsehen. So und so Geschichten, die wir uns in Akte X angeschaut haben. Das hat ja einfach Spaß gemacht, da also in diese in diese Welt, in diese Fiktion einzutauchen, wo, auch wenn man weiß, das ist alles nicht echt, aber trotzdem für den Moment der einen Stunde, wo man sich äh, dieser Unterhaltung äh, da. Fall gibt, äh, hat man, genießt man das richtig, mal ein bisschen anders zu denken. Ja, und der Gedanke oder vielleicht nur die Vermutung, ach, da könnte doch vielleicht etwas dran sein. Überlegen wir doch mal, könnte es nicht sein, dass man sich irgendwie mal beamen könnte? Oder mhm. irgendeine künstliche Intelligenz existiert? Und ja, in jedem Science-Fiction-Film gibt es auch solche, wenn sie gut gemacht sind, interessante Ansätze die einem wirklich zum ja, Nachdenken bringen. Und ja, vielleicht, es gibt auch bestimmt den einen oder anderen Nerd, der, der sich dahin hinsetzt und das weiterspinnt. Und äh, ja, daraus dann vielleicht so etwas wie, wie, wie heißt denn dieser Typ? Äh, ja, so berühmter Verschwörungstheoretiker, der sich im Namen gemacht hat, dass äh, äh, ja, irgendwelche Höhlenzeichnungen von Au Außerirdischen gemacht worden sein mussten und so weiter. Ne? Mhm. Ja. Also ich habe übrigens auch mal, was Verschwörungstheorien angeht, wir sind jetzt ja, also das ist ja, noch den großen Topf auf. Oh, oh, oh. Also Ich habe ja gerade das nächste Buch in der Hand. ne? Oh ja, darf ich es vorlesen? Weil du liest es, hältst es gerade so schön in die Kamera. Ja, Also das du brauchst ein bisschen äh, an, ne? Das Buch, ist, es heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Es ist herausgegeben von Flano O'Brien. <lacht> <lacht> Nein, Katharina noku und Pia Lamberti. Genau. Äh, ich letzte, relativ bekannt aus Funk und Fernsehen, beziehungsweise schon häufig mit genau äh, da, auf der Promotour zu diesem Buch äh, in verschiedenen fernseh Talks so schon mal gesessen und sehr interessante Dinge über das Zustande Kommen von Verschwörungstheorien äh, ja, berichtet. Genau, und die beiden Autorinnen haben natürlich ein weiteres Buch geschrieben während der Pandemie. Das hieß dann True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Mhm. Das ist quasi das äh, Follow-up hiervon, das habe ich noch nicht. Ja. Aber ganz und. vielen Menschen ähm, lag das letztes Jahr, wie auch bei mir, äh, unterm dem Weihnachtsbaum, ähm, weil man einfach nicht mehr damit klarkommt, dass es man Leute kennt, die halt so ein bisschen anders äh, die Dinge glauben und halt in WhatsApp-Chat äh, komische Sachen verbreiten. Ja, es soll in den beste Familie <lacht>, besten Familien vorkommen. Und äh, ja, gut, äh, vielleicht machen wir auch nochmal ein, ein, äh, eine Episode dazu, äh, äh, kleine Ratgeber-Episode. Ich glaube, die die die Pandemie geht gerade zur Neige, aber äh, die Blessuren zeigen sich so langsam. Ne? Mhm. Also das, was man davor getragen hat, auch so im Freundes- und Be Bekanntenkreis und vielleicht auch im ja, Kreis es gibt immer mehr Beratungsstellen, die äh, ja, Familienmitglieder beraten, die äh, andere oder Freunde verloren haben an äh, Verschwörungstheorien und weil äh, die Gräben so hoch, so groß geworden sind, dass es da keine Verständigung mehr gibt. Und, äh, das ist tatsächlich nun mal ein ganz eigenes Thema, glaube ich. Also ähm, wir haben es, glaube ich, auch auf unserem ähm, Trello auch schon stehen in den, äh, in den Dingen, die vielleicht nicht so viel Spaß machen in, für die nächsten Folgen. Neben Dr. Snuggles und äh, anderen schönen äh, <lacht> Themen, die wir da gesammelt haben. Ähm, jetzt vielleicht noch eins. Ähm, ich finde hier in unserem so so lauf noch nochmal den Begriff Barbaras Treizant. Ah, ja genau, da sind die wir auch. Trizant, der ist Treizant-Effekt. Wir du mir kurz erklären, was es ist. Ja, der Barbara Streisand Effekt, das, das, das bedeutet, wenn... Moment mal, ich muss mich mal kurz sammeln. Es hat nichts mit nein. der Musik von Barbara Streisand zu tun. Nein, nein. Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwelche, körperlichen Symptome zeigt, wenn man Barbara Streisand hört, sondern, <lacht> dass, äh, from a distance. Ist es von Barbara Streisand? Ah, ich bin. Nein, das ist, frage ich, ich, ich, ich, ver, ich vergesse es. Ja. Nein, ich vergesse, ich habe die Sache verwechselt. Barbara Streisand ist auch die mit dieser, mit dieser mit dieser Nase. No, die genau, Nase. Die hatte doch diesen einen Hit. Ah, gucken wir das gleich mal. Also während ich äh, während ich das jetzt äh, erkläre, war Streisand war glaube ich <lacht> auf Google Earth zu sehen. Kann das sein? Ihr Anwesen? Ja, ja, das war genau irgendwas mit dem Anwesen war das. Ja. Und sie hat sich darüber beschwert, mhm. dass das doch jetzt weil sie so eine Mega-Celebrity ist, alle wissen würden. Und das wollte sie doch gar nicht, dass jetzt alle wissen, wo sie wohnt. Weil jetzt ja jeder das auf Google aussehen kann. Also der, der, der, das Lustige an der Sache ist, deswegen heißt es auch bei effekt ähm, weil sich wahrscheinlich vorher wirklich noch nie jemand dafür interessiert hat, wo, oder bei Google Maps geschaut hat, wo jetzt unbedingt Barbara Streisands anwesend ist, bevor sie dies publik gemacht hat und sich in aller Öffentlichkeit darüber beschwert hat. Und danach. Und jetzt kommt der Pottermas Podcast ja. und redet mal wieder drüber. Genau. Und das ist der Barbara Streisand Effekt. Mhm. Genau. genau. <lacht> man, äh, dadurch, dass man sich beschwert über etwas oder versucht, etwas zu verhindern, ähm, befeuert man quasi die Verbreitung der Information. Genau. Man möchte nicht, dass diese Information öffentlich wird. Das bringt man an die Öffentlichkeit, dass man das nicht möchte und dadurch wird es öffentlich. Richtig. Paradox. Und das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert und das machen immer wieder Celebrities und es ist wirklich zum Heulen tatsächlich. dass äh, also manchmal ich weiß nicht denke ich mir, man muss doch einmal kurz nachdenken, was passiert wenn ich das jetzt an die Öffentlichkeit äh, gebe. Vielleicht die Füße stillhalten könnte helfen, ist zwar für den Moment schmerzhaft, das auszuhalten, ähm, weil man sich ja nicht wehren kann, wenn das irgendwie im Netz war oder sonst wie. Aber nach zwei Tagen redet eigentlich kein, keiner mehr darüber, dass irgendwo ein Tweet stand oder dass irgendwo bei Google Maps irgendwas zu finden ist, denn die, wir sind in einer Informationsgesellschaft, die jeden Tag, jede Minute eigentlich äh, durch neue Informationen zugeballert wird und wir müssen filtern. Das okay. heißt, eine Barbara Streisand fliegt an uns vorbei und ist zwei Minuten später nicht mehr relevant. Gerade weil es so viele verschiedene Kanäle gibt, also ich denke, ich meine, früher hieß es noch nichts älter als die Zeitung von gestern, aber eigentlich hieß es heute nichts älter als der, der Tweet von vor zwei Sekunden. Also genau. es ist einfach, und weil es so viele verschiedene Kanäle gibt, also du kannst dich vielleicht noch daran erinnern, es gab mal so eine Zeit, da gab es drei verschiedene Fernsehprogramme und man musste ja, draufstehen, um sie umzuschalten. Ich alles. Ja, ja. <lacht> Und Papa hielt die Antenne auf dem Dach. Und, naja, so, so schlimm war es nicht. Aber, also ich meine, das gab es schon, aber da waren wir doch auch noch nicht äh, geboren. Ähm, das nicht war, noch, da war die Welt äh, auch in einem anderen Tempo, ne? Ja, äh, das ist natürlich so, dass ähm, es einfach diese Annahme, dass alle die gleichen Informationen zur gleichen Zeit bekommen oder eine Vielzahl von Menschen einfach überhaupt nicht mehr existiert. Also ich meine, mhm. warum gibt es Pottermos? Es gibt Pottermoss und 20 Millionen andere Podcasts. Mhm. Ja, wir also, werden alle anderen natürlich in der... Äh, in der Verbreitung irgendwann überholen. Ne? Aber ja, lass tun. uns erst mal 20 ja, Folgen ja. machen in, in der Regelmäßigkeit, wie, wie wir es jetzt gerade tun. Und dann sehen wir weiter. Ja. Und mit Barbara Weisen schließen wir eigentlich ganz gut wieder den Kreis zu äh, Janine Stein und, nee, Stern, mhm. Entschuldigung, Stern. und äh, ihrer Frage, ne, ob sie durch das Fact Checking nicht eigentlich äh, die, äh, die, die Lügen eigentlich erst äh, an die Öffentlichkeit bringen äh, oder ja, zusätzlich befeuern oder nochmal in einer anderen äh, Community vielleicht nochmal äh, zur Schau stellen, als mhm. ja, ob, ob man vielleicht einfach hätte äh, ja, gewähren lassen können. Aber ich glaube, beim Fact-Checking ist es schon etwas anderes. Da schickt doch schon etwas äh, ja, dieses journalistische Aufklärungsbewusstsein dahinter. Ganz genau. Und ich finde es auch wichtig, dass es so viele verschiedene Fact-Checker gibt. Also dass man nicht so so eine Quelle, wo man weiß, was da steht, ist die Wahrheit. Wikipedia-Punkte zum Beispiel, ne? Wikipedia ist ja ziemlich ähm, alternativlos ja. im Internet aktuell. Und ähm, man könnte meinen, durch die äh, Schwarmintelligenz äh, steht da nur die Wahrheit. Äh, mit nicht, also auch da passieren natürlich Fehler und äh, da, auch da gibt es Menschen, die bewusst äh, falsche Informationen verbreiten. Und ähm, Wikipedia so hat natürlich den Vorteil, dass man es äh, korrigieren kann, beziehungsweise auch äh, ähm, äh, Bereiche sperren kann, äh, wenn die irgendwie durch, äh, durch irgendwelche Trolls äh, heimgesucht werden. Ah. Trolls ist auch schon so ein schöner, schöner Begriff. Ne? Der Trolls verbreiten gerne Fake News, weil sie einfach Spaß dran haben, sie glauben selbst nicht gar nicht dran, aber sie haben Spaß, die andere darauf reinfallen und sie selbst dadurch bekannter werden, weil sie irgendwas verbreitet haben. Genau, also die Motive sind unterschiedlich, ne? Also oh, entweder ja. ist es halt irgendwie äh, ideologische oder sowas <lacht> wie bei diesen hoax verbreitern, äh, Ho Hoaxes verbreitende Trolls, <lacht> <lacht> Schon äh Buzzwords, die wir hier benutzen. Ja. Ja. Äh, ja. Ich würde langsam auf die Zielgerade, weil wir noch ein genau. Thema haben gleich. Ähm, gehen. Wir sind jetzt bei 47 Minuten mit. Mhm. Ja, und äh, lasst uns doch mal kurz die einzelnen äh, Faktenchecker, die uns jetzt bekannt sind, alle anderen könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, auf äh, potamus.pology.io. Und äh, wir lesen einfach mal abwechselnd aus der Liste die Faktenchecker vor und sagen vielleicht ein, zwei Worte, äh, was vielleicht an diesem Faktencheck das Besondere ist. Genau, wir, wir beschränken uns jetzt wirklich auf das Wesentliche. Mhm. Ähm, welche haben wir denn hier? Zum Beispiel Korrektivorg, ähm, Fakten mhm. für die Demokratie. Das ist äh, ein das, das ist jetzt nicht angeschlossen an irgendeinen äh, eine Rundfunkanstalt oder ein journalistisches Produkt, sondern das ist ein korrigiere mich oder checke meine Fakten, wenn ich Mist erzähle, sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, der Wahrheit zu dienen. Genau. Das Ganze ähm, ist ein Recherchezentrum, ähm, was spendenfinanziert funktioniert. Genau. Ja. Ne? Non-Profit-Organisation, sagt man sowas auch gerne. Ja. Unabhängig, aber auch mit vielen verschiedenen äh, Menschen, die da mitarbeiten, also ein großes Potenzial, dass da untereinander die Fakten gecheckt werden. Auf äh, ja. Genau, bekannt wurden die äh, besonders durch äh, die Recherche zum äh, Cum-Ex-Steuerskandal äh, ja. oder die Aufdeckung der AfD-Spendenaffäre. Solche Geschichten haben nie gemacht. Okay, die nächste Bitteschön. Der nächste, den ich mir mal raussuche, ist ähm, der Volksverpetzer. Da liebe ich ja schon den Begriff und <lacht> den Namen. Ähm, das ist ein Blog, ähm, der ähm, ja, ich finde mal noch relativ wüst und äh, daherkommt. Ähm, aber auch dahinter steckt äh, eine kleine Truppe ähm, von von Leuten, ähm, eine kleine Redaktion, die, äh, die sich das zur Aufgabe gemacht hat, ehrenamtlich äh, an dem Thema auch zu arbeiten, teilweise in ihrer Freizeit. Und auch die sind auf Spenden angewiesen. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, ähm, sind die auch irgendwie aus Mimikama AT inspiriert entsprungen. Aber auch hier bitte checkt meine Fakten. Äh, ja, es kann. muss nicht stimmen, was ich sage. Ja, ich konnte noch den äh, ARD-Faktenfinder, den wir heute mhm. auch schon mal angesprochen haben, äh, hinzufügen. Äh, erklärt sich eigentlich von selbst. <lacht> genau, also der gehört vor allem zur Tagesschau. Genau. Und wenn man da heute drauf geht, ähm, um jetzt nochmal zum Zeitgeschehen ganz kurz zu kommen, ähm, haben wir als erstes äh, erste Überschrift Entnazifizierung als Vorwand Putins Krieg gegen die Ukraine. Dann geht es weiter mit Putins Rede, schon zwei Tage alt, Fragezeichen. Minenräumungsgeräte waren bereits bei Donetsk inszenierte Bilder für eine Eskalation, also diese Videos, die wir ja gesehen haben, äh, ja. von äh, Geflüchteten aus der Ukraine Richtung Russland, die ja, ja auch als Vorwand genommen wurden, ne? und genau, der angebliche Genozid, in, in, Ost-, in der Ostukraine, weshalb diese neuen von Russland und nur von Russland anerkannten Volksrepubliken ähm, um Hilfe gebeten haben. Ja, ja, also ich meine, das strotzt das natürlich nur so von von uh, Hoaxes und Fake News und ich, da fragt man sich, wie kann man im 22. Jahrhundert diesen Strategien, die schon vor, oh, ich kann so schlecht rechnen, 80 Jahren mhm. äh, mhm. angewandt wurden, Du meinst Warum? diese NS-Zeit, ne? Zwölf Jahre Vogelschiss der Gesellschaft. Ja, also heute wird zurückgeschissen. Es wird zurückgeschissen, genau. Und es ist unglaublich, dass das immer noch klappt. Ne? Und auch da empfehle ich jetzt nochmal, oder habe ich das noch nicht? Ich glaube, es war eine Pre-Show. Ich empfehle ähm, zur aktuellen Lage in Russland den ähm, Podcast Die Lage der Nation, die ähm, normalerweise eine Stunde lang senden und alle Themen der Woche mal ein bisschen sezieren und ähm, das ist, glaube ich, diesmal eine monothematische Sendung, die fast zwei Stunden lang ist. Mhm. Ja, aber wahrscheinlich auch zu Recht. Zu Recht. Auch diesen sind, äh, die sind keine ähm, Redaktion oder sowas, sondern das sind zwei, ähm, äh, zwei Podcaster. Ich glaube, der eine ähm, ist Journalist, der andere ist Richter oder so. Und ähm, ja, die nehmen halt tatsächlich so die aktuelle Lage der Nation. Damit ist die deutsche Nation gemeint. Also äh, hm. mal ein bisschen auseinander. Ein deutscher Politik-Podcast. Ja, und dann haben wir noch den an, äh, bereits angesprochenen Fuchs äh, des bayerischen Rundfunks. Auch dort verschiedene Themen, die angesprochen werden. Wie gesagt, ne, also äh, in der Artikel von äh, Jenny Stein, von Jenny, mhm. Jenny Stern äh, hat sie darauf hingewiesen, wie diese zustande kommen, ne, auch, auch durchaus von ähm, ja, User-Vorschlägen, ne, also dass sie dadurch äh, auch Inspirationen bekommen, wonach sie mal äh, genauer schauen sollten. Aktuelle Schlagzeilen zum Beispiel. Servus TV, der Sender der Querdenker, ja, aufgefallen, <lacht> dass dieser Sender, der eigentlich äh, einem, einem Power Drink Hersteller gehört. Genau, und eigentlich so viel als Österreich so als, als ein bisschen Heimatsender verschrien ist. Ne? Ja. Ich kenne ah. den als Eishockey-Fan. Die haben lange Zeit äh, deutsche Eishockey gezeigt, was ja mittlerweile äh, beim großen Telekommunikationskonzern ist. Aber man in den Talkshows und, und, und politischen Sendungen merkt man schon, dass eine andere Schlagwort, dass sie sich eigentlich im False Balancing sehr verschrieben haben und dort mhm. nicht viele Leute da zu Wort kommen, die doch eigentlich eine, ja, eine bestimmte Meinung vertreten. Und das ist wirklich ja. die, die nicht der, die der Wissenschaft, der den wissenschaftlichen Fakten entspricht. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel, ja und hier geht es auch um Geimpft oder Genesen, was schützt besser? Äh, gegen die, äh, die ja. Behauptung, die auch in sozialen Netzwerken kursiert, dass äh, eine durchlaufende Corona-Infektion besser vor einer erneuten Anschluss schütze als die Impfung. Äh, ja, letztens äh, noch gelesen, dass wahrscheinlich eine, eine Omikron-Infektion dich vor gar nichts schützt. Also nichts von einer weiteren Omikron-Infektion und auch nicht vor allen anderen äh, Corona-Varianten. Wir ja, sind ungefähr zehn Tage lang vor äh, Kontakt mit Mitmenschen. Ja, klar. Und äh, ja, genau. Nehmen wir vielleicht noch einen dazu. Hast du noch einen? Äh, du einen nehme ich noch. Das ist ein ganz besonderer. Ja, das ist einer an. der ältesten Faktenfinder vielleicht äh, mit einer speziellen Ausrichtung. Ich weiß gar nicht, ob es heute immer noch Bild Das ist, äh, kennt ihr vielleicht, BildBlog. Ja. Das ist äh, 2004 gegründet worden von ähm, ähm, einem Menschen, der mittlerweile für übermedien.de arbeitet. Mir fällt sein Name nicht ein. Genau, aus diesem Zusammenhang habe ich ihn letztens auch gelesen. Genau. Steht das noch bei dem äh, im Impressum, wer es Ur ursprünglich ja, gemacht hat? Im genau. Ja, Lorenz Meyer hat es jetzt 6 von neun. Hm. Ne, der Kollege ist tatsächlich, aber bei überwiegend. kann man das finden. Frank Meyer, ganz genau. Stefan. Den meine ich. Ich glaube, der Niggi, der jetzt einen Podcast mit der Sarah Kuttner hat und die sich über ähm, Fernsehserien oder äh, mhm. Streaming-Serien unterhalten. Nichts zu finden auf dem freien Markt, sondern nur bei Deezer, diesen, ähm, der Alternative zu Spotify, habe ich letztens mal gehört auf der Zugfahrt. Denn wenn du ICE fährst, ähm, bist du gleichzeitig äh, berechtigt, bei Deezer reinzuhören mit, äh, und äh, über deren WLAN. Und da hatte ich mal eine Folge von Dingy gehört. Ja. Ich, äh, genau, zu Bildblock muss ich kurz sagen, das ist auch das äh, Medium, äh, zu dem, äh, über das ich quasi äh, zu, zum regelmäßigen äh, Faktenchecken gekommen bin. Also gut, das ist natürlich etwas, für, wie heißt es nochmal, Preaching to the Converted? Mm -hmm. So äh, nennt man es ja. Ich, ist jetzt nicht so, dass ich dadurch äh, auf einmal, ich als, als, äh, als, als regelmäßiger Bildleser auf einmal im Bildblock und, die, die, die mir die Augen geöffnet worden und sage, oh Gott, das, ist, das, das stimmt ja alles nicht, was in der Bildzeitung steht. Das ist ja alles tendenziös und so. Dann lese ich das doch gar nicht. Mehr. Ich habe natürlich als, ich muss dazu sagen, ich habe immer auch Publizistik studiert und mich so ein bisschen mit Medienwissenschaften ja. und so beschäftigt. Äh, ja, das äh, einfach nur, um sich daran zu ergötzen und einfach so, um zu sehen, wie, wie journalistisch, also mit, äh, mit welchen Mitteln diese teilweise journalistisch sehr dürftigen und auch wirklich, äh, wie es gerade sagte, tendenziösen, also wirklich auch beabsichtigt irreführenden und, und nicht <lacht> ja unparteilich genau überparteilich, ne? so wie es ja, äh, wie es ja heißt mhm. äh, in. Äh, Uh, wie heißt es Redaktionslinie uh, der, der Bild. Ja. Um, ja, genau. Aber den Effekt, den Bildblock bei mir immer hatte, ist, um, ich habe die Bildzeitung natürlich äh, gescheut wie, das, äh, wie der Teufel das Weihwasser, ähm, sondern so weit wie möglich von mir ferngehalten. Aber es war dann doch manchmal interessant zu lesen in der korrigierten Fassung, was für ein, für ein Quatsch dort äh, verbreitet wird. Und wenn man weiß, dass, dass, dass die BILD heute immer noch die auflagenstärkste Zeitung ist, okay, es sind nicht mehr so viele, die das kaufen, weil die meisten informieren sich eher auf der Webseite BILD.de, wo ich froh bin, dass mein Werbechecker oder mein Werbeblocker es verhindert, dass ich die Webseite betrete. <lacht> <lacht> ähm. Dann ist es doch mal wirklich einfach mal spannend zu, äh, zu zu gucken, was was denken diese Leute wohl? Wie werden sie manipuliert? In welche Richtung werden sie informiert? Das frage ich mich jetzt auch, ähm, als ich jetzt Bildblog gesehen habe. Wie schreibt die Bildzeitung eigentlich über den Krieg, den Putin da gerade ausgerufen hat? Ähm, ja, ich habe vorhin auch, als ich doch bei diesem äh, Kaufladen war. Nein, das stimmt, das war nicht der, wo du deine Bettwurst geholt hast, sondern ich war bei Rewe vorhin <lacht> und habe da mhm. einmal kurz Zeit auf den Regal geguckt, weil äh, in, in der letzten Zeit <lacht> bin ich ganz subversiv unterwegs und da verdiene ich manchmal die noch mit der Zeit. <lacht> ja, ich ja. bin ganz, ganz, ganz, ganz frecher. Und nee, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht. Ähm, heute war es, ja, okay. Also ich meine, was halt ein wichtiges Thema gab und äh, ging und auch nicht, äh, ja, es war sehr emotional mit einem großen zerschulenden Gesicht, äh, das wahrscheinlich einen äh, verletzten äh, ukrainischen Zivilisten zeigen sollte. Und äh, ja, Putins Krieg natürlich kritisiert. Ähm, auch da, ich glaube, das ist sowas, wo, die, wo auch die Bildzeitung jetzt keinen großen Spielraum mehr hat, Fake äh, News zu verbreiten. Ja, wobei, ich sehe gerade was auch bei bildblog.de, da zeigen sie ähm, zwei Schalke 04-Spieler, ähm, die äh, was überkleben über das Trikot. Weil Bild macht jetzt Schluss mit, äh, mit äh, Putins äh, Trikot-Werbung. Äh, <lacht> Ein Bild ja, und dann dieses Ach. Freiheit für die Ukraine, ne, als, ja. wir, als deren Artikel, den sie wohl äh, den Tagen davor hatten, äh, dann einfach drüber geklebt. Was natürlich lustig ist, äh, weil ich glaube, ähm, gestern hat äh, der Verein Schalke 04 selbst bekannt gegeben, dass äh, Gazprom nicht mehr auf den Trikots sein wird, sondern nur ja, noch Schalke 04. Ja. Heißt es, also ist es wieder diese, aus, die, aus dieser Schublade nach Bildbericht oder nach ja. Bildaufforderung, Schalke überklebt Gazprom? Genau. Genau, das ist, so, eine, so eine Nummer ist das. Stimmt. Ja, weil, äh weil die Bild hat sich dafür eingesetzt und endlich tun die Schalker was. Richtig. Es ist halt einfach so, dass äh, die Ursache und Wirkung mit äh, einfach einer zeitlichen Folge verwechselt wird. Genau, das ist völlig vertreten. Das passiert ja übrigens oft, oft. Ähm, bei, ja. Bei, bei, bei Fake News, mhm. äh, diesen, was man ja auch nicht ganz oft verwechselt, eine Korrelation und Kausalität. Also Dinge, die, die sich ineinander bedingen und begründen mit Fakten. Ähm, ist das eine, und es ist harte Arbeit, wissenschaftliche Arbeit, sowas rauszufinden, was wirklich zusammengehört. Und wenn man Dinge nur in zeitlichen Zusammenhang setzt, dann sind die einfach nur gleichzeitig passiert und haben vielleicht nichts miteinander zu tun. Sehr schön, um nachzulesen und sehr verständlich erklärt für den Otto Normalverbraucher und Mediennutzer in dem Buch von Mighty Kim. Ach Kim. Wie hieß es noch gleich? Genau. Seht ihr, lest ihr morgen einen Faktencheck oder könnt ihr bei mir eben, äh, auf dem Nachttisch nachschlagen? Äh, das heißt, äh, eine geteilte Wirklichkeit, nein, eine, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit oder so? Ja, das ist schon sehr gut. Das, das ist schon sein sehr, sehr gut. Äh, ja. Veröffentlichung. Ich glaube, ich, glaub, ich war da dran. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Nicht, nicht War falsch, plausibel. Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Veröffentlicht 2021. Und genau. vor zwei genau. Jahren kam ein sehr, sehr schönes Buch von ihr raus. Hm. Komisch, alles chemisch. Handys, Handys, Kaffee, Emotionen, wie man mit Chemie wirklich alles erklären kann. Das hat ja, mir auch ja, schon also sehr das gefallen, das, das Buch. Ja, die Dame bringt einem die Chemie doch äh, näher. <lacht> genau Das hat sie auch zuletzt äh, im ZDF gemacht. ne Okay, wir driften ab. Total. Und ich bin jetzt gerade etwas in den Sinn gekommen, weil wir doch, glaube ich, den äh, die Stunde fast erreicht haben. Die haben wir jetzt erreicht, mit. Ja. Pass auf, ich habe folgenden Vorschlag. Wir machen einfach ja. in, in der nächsten Woche, also wir machen einfach eine Sondersend Sondersendung. Wir haben jetzt heute äh, das Thema, ähm, also wir haben ja diese zwei, diese zwei Themen quasi, diese zwei Kategorien in unserem Podcast, die wir arbeiten. Es ne? ist nämlich äh, Zeitgeschehen und Popkultur. Ich würde sagen, das, was wir heute gemacht haben, da das hat doch sehr den Ausschlag zum Zeitgeschehen, ja. nicht wahr? Ja. Und wir wollten eigentlich noch was popkulturelles machen. Wir wollten mal die, die Plattenkiste <lacht> aufmachen und euch ein, Al ein Album vorstellen. Wir wollten mal eine album machen. Wir wollten, weil wir beide auch Musikliebhaber sind und Musik-Indie äh, und Alternative Rock und Country-Pop-Liebhaber mhm. sind und äh, eine Band, die genau beide äh, Sparten bedient. Äh, Nämlich die White Lies oder einfach nur White Lies. Ich glaube, das ist auch eine von diesen Bands, die keinen äh, Artikel in ihrem Namen haben. Oder haben Richtig, White, White Lies. Lies. Mhm. Ja. Sollen wir vielleicht einfach äh, in der nächsten Woche die beiden Alben, die wir für diese Popkulturgeschichte äh, mhm. eigentlich äh, vorgesehen haben, einfach in einer Sondersinnung rezensieren? Da machen wir nur Popkultur. Das klingt nach einer guten Idee. Das eine Album ist letzte Woche erschienen. Was meinst du mit den beiden Alben? Das zweite Album erscheint heute. Nein, Entschuldigung, es ist am letzten Freitag erschienen. <lacht> ist ja verrückt. Es ist verrückt. Es, ist es gibt zwei Alben, White Lies. Tears for Fears, das Zipion äh, das Point. Richtig. Ich dachte jetzt, White Lies haben zwei Alben. Was natürlich für die ist. Ja <lacht> Tears for Fears hattest ich auch vorgeschlagen. Genau. Und es hat es aber nicht in den Sendelaufplan geschafft. Richtig, denn es wäre zu knapp gewesen, das heute noch zu hören und zu rezensieren, denn es kommt ja heute erst raus. Nein, es kommt am letzten Freitag raus, vor drei Tagen ist es rausgekommen. Richtig, das Ganze erscheint hier am Rosenmontag, liebe Richtig, Leute, und ihr habt eine Pappnase Tag. auf der Nase und lasst euch vom Putin nicht den ganzen Karneval vermiesen. Aber ich kann es auch für jeden verstehen, der sagt, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Karneval. Ich äh, kaufe mir jetzt Knäckebrot, bis, äh, bis äh, der Keller voll ist und äh, kistenweise Wasser. Und, ähm, dann fühle ich mich erst wieder sicher. Kann ich alles verstehen. Ähm, Bude, deswegen äh, macht das Beste draus. Leute, lasst euch äh, keinen Scheiß einre äh, einreden. Lest man den einen oder anderen Faktenchecker. Wir haben noch einige mehr verlinkt auf unser, in unserem Blogpost, ähm, als wir heute genannt haben. Ähm, und vielleicht gibt es noch mehr, wenn ihr noch was kennt, ähm, ab in die Shownotes, also beziehungsweise in die Kommentare. Äh, am besten auf den Blog, den man wo findet, Mitch? Äh, unter äh, P P Pedigree, Podigy oder so ähnlich. Richtig, Potamus.podigy.io Und zum Abschluss nochmal was sehr Patriotisches. Seien wir doch froh, dass wir in einem Land leben, wo es Faktenchecks gibt. Mhm. <lacht> wo wir erstmal haben, wir eine Presse und Meinungs- und Medienfreiheit. Ja. Und dann aber auch die Möglichkeit, das Fakten zu check checken zu lassen. Also ist das nicht toll? Mensch Leute. So, okay, ich glaube auch, das können. ist großartig ja. und da muss ich noch das Letzte, was ich für heute vorbereitet habe, noch mal kurz in die Kamera halten, das <lacht> Grundgesetz. Zum Abitur 1997 haben wir von unserem Rektor dieses echt schreckliche Buch, also dieses Cover, das sieht das recht kurzbar so. aus. Jetzt, jetzt, jetzt kommt es raus, schwarz auf weiß an, Stein aus. Aus dem Ferdinand Kamp Verlag in Bochum. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Äh, die 15. Auflage von 1996, die natürlich mittlerweile völlig überarbeitet ist, aber je, zweispaltig. Link, re, links die Urfassung, rechts die gültige Fassung, ähm, wo sowas Großartiges drinsteht. Ich muss es mal kurz zitieren. Artikel... Meine Damen und Herren, Gehen Sie bitte auf, Andrea auf Das. Andrea das Artikel 22. Aus die Bundesflagge der ist schwarz-rot-gold. Danke. Und ein weiterer Artikel, den ich auch wirklich sehr gut finde, abgesehen von den ersten 15, die findet ja jeder toll. Ähm, da glaube ich, ich finde es nicht, aber die Todesstrafe ist abgeschafft, Leute. Feiert es. Die Todesstrafe ist abgeschafft. Endlich. Nun ja, das Grundgesetz, das wurde ja auch versucht zu, kap zu kapern. Also es wurde ja versucht, äh Grundi ja genau wie unsere Deutschland also die gerade zitierte schwarz-goldene von mhm. der AFD äh, teilweise erfolgreich gekapert wurde. Ich finde das schön. Irgendwann wurde dieser Brief geprägt, ne, mit dem Kapern. Ähm, ich weiß nicht. Mhm. Äh, oh, gehen wir also, auf Kaperfahrt, also ne? Das <lacht> Piraten. <lacht> also ich meine in diesem Zusammenhang, ne? Und das Grundgesetz wurde ja auch von, den, äh, ja, von der Querdenkerbewegung immer wieder hochgehalten ne, und auch versucht äh, zu sagen, das ist jetzt ja ne, das Grundgesetz und wir halten es hoch, das Grundgesetz. Ja, ja. Ja, aber der Versuch ist hoffentlich doch mittlerweile gescheitert, aber ich wollte jetzt wieder nicht wieder bei Brust Risen betreiben, betreiben, indem ich jetzt wieder auf die Querdenker-Bewegung <lacht> hingewiesen habe. Das habe ich doch getan. Jetzt, oh, jetzt, hast du es getan jetzt lass uns doch mal mit, was kommt jetzt? Ein Tusch? Das war ein Tusch, das fing tatsächlich ein Tusch an. Das ist ganz schön, aber. Ah, wir hören, das, das ist doch Gebermusik, das darfst du gar nicht so laut spielen. Solange ich reinquatsche, ist es gar kein Problem. Okay. <lacht> Farewell to the Fairground, der äh, bekannteste Hit von der Band White Lies, äh, gerade bei 31 Millionen Klicks. Also nicht ganz unbekannt. Und die Fans von äh, White Lies mögen Editors, Blog Party, Klaxons, We Are Scientists, Kaiser Chiefs. The um, Boxer Rebellion, Maximo Park. Ich ja, den ist so. Kasabian. Diese Bubble, ne? <lacht> das ist so eine Blase, die irgendwann 2004 bis 2010 entstanden ist. Mit den The Bands oder auch den The, The Bands ohne The. Und The. Schön. Mensch. Ich fand, das war wieder eine richtig gute Folge. Ein das ganz, war eine tolle ähm, Folge, das war eine wichtige Folge, das war eine Folge mit ein bisschen mehr Tiefgang als in den letzten beiden Folgen, obwohl natürlich, also, wie gesagt, also es war, das finde ich ja gerade so ein Podcast, wir müssen auch ein bisschen selber beweichern. Wir, ne? wir können hier, wir können da, wir können einfach, wir sind einfach offen für alles, das alles unter dem Deckmantel, äh, ja, unter dem Deckmantel, des Grundgesetzes, nein, das, äh, ja, unter dem Leitmotiv der Popkultur und des Zeitgeschehens und das sind einfach genau. Sachen, die uns alle interessieren und wir haben einfach Spaß daran und wir freuen uns wenn ja. äh, du ein paar Reviews hinter. also ein paar, paar Rezensionen und, äh, nein, wie heißt es Kommentare, einfach ein paar Kommentare ein paar ja auch mal kritische äh, Feedbacks ne also ja, es kann auch sein, sein, dass es das, oh. das ein oder andere euch nicht gefällt ähm, vielleicht nehmen wir uns das Test-Test mal zu Herzen oder wir löschen den Kommentar einfach weil pff, gefällt uns nicht nein genau. wir löschen keine Kommentare außer äh, die wird äh, klar gegen das Gesetz verstoßen dann müssen wir natürlich einstreiten weil wir Verantwortung haben für unseren Blog äh, und auch uns tatsächlich mit unserem Klarnamen äh, dafür gerade stehen. Ähm, Vor allem du du auch? Ich ja, glaube, du bist auch die Firma. Ich bin nicht. auch ja, ich Auch noch ein schönes Thema, das ganze Anmelden diesen ganzen podcast Vielleicht Ruf ich dich einfach mal an. So, wir haben ein schönes Outro, glaube ich. Das können wir jetzt mal hören und äh, dann ist auch gut. Toll. Ja, also wirklich. Leute, ähm, bis bald. Spaß hat's gemacht. Tschüss. Tschüss.